Das Team von Marbacher film ist wieder mal bei mir zu Besuch. Sagt Hallo! Warte, wir filmen gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erwähnt habe, aber es wird eine Doku über mich gedreht. Mabacher-Film. Schaut's mal auf Facebook vorbei. Hollywood. Wien. Ein und dasselbe. So es aus, wenn man geschümmt wird. So, mal ganz cool. Hallo, ich bin die Sonja, und ich bin die Kathi, und wir machen gleich ein Interview mit Martin über Social Media und YouTube. Meine ja, ist Week. das geht gar los. Kommt gleich. Ich bin gerade drauf gekommen, dass heute Weltkusstag ist. Ich hoffe, ihr habt jemanden, der euch küsst. Hallo meine Lieben, heute habe ich einen Kochtipp für euch. Und zwar, geröstete Knödeln als Auflauf. Njam. es war Restelverwerten angesagt. Ich hatte noch jede Menge Semmelnknödeln, Brokkoli, Karotten und Krimfin. Das alles mit ein bisschen Ge Das Gemüse mit äh, Zwiebeln und Knoblauch anrösten, beziehungsweise dünsten, dann die Knödeln dazu, in eine Auflaufform, und mit Käse überbacken. Und das kommt dabei raus. Wirklich sehr, sehr lecker. Hi! Ich bin gerade beim Trainingslager der bei E-Rolli-Fußballmannschaften. Es gibt drei Bundesländer mit Mannschaften und vier Tage dauert das Trainingslager. Das sind der drei, von dem viele sprechen. Das Problem mit den Behinderten heutzutage sie büchsen immer aus. <lacht> Lange Deckt von ihm gewesen. Ich liebe Rollbänder. Ich hab sie überlebt. Mein Name ist Mabacher. Einfach nur Mabacher. Gibt es ja eigentlich einen Sondertarif für Stotterer bei der Sex-Hotline? Und wer hat's gewusst? Ich. Gratulation.